Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 100 Tage, 100 Wochen, 100 Monate, bei der wir Mitarbeitende der Bundesbank vorstellen. Heute mit Matthias. Ähm, Matthias, wir haben es gerade mal durchgerechnet. Du bist seit 194 Wochen mit dabei. Das ist ähm, etwas mehr als vier Jahre. Ähm, und du hast mir erzählt, du bist im Bereich KI äh, mitverantwortlich. Aber den Namen der Abteilung konnte ich mir nicht merken. Wie hieß der Name der Abteilung und magst du dich einmal kurz vorstellen? Ja, sehr, sehr gerne. Ja, ich bin Matthias Rumpf und ähm, bin jetzt Leiter des Service and Community Centers for AI oder kurz Sky nennen wir das Ganze. Und äh, ja, mein Team ist ein Wegbereiter für KI in der Bundesbank und wir wollen die Bundesbank AI ready machen. Jetzt bist du seit vier Jahren äh, mit dabei bei der Bundesbank. Äh, wie bist du damals auf die Bundesbank als Arbeitgeber aufmerksam geworden? Ja, ich war zehn Jahre lang an der Goethe-Uni, ähm, habe erst mal einen Bachelor da gemacht, dann promoviert, habe mich viel mit Datenanalyse beschäftigt, nebenbei noch Informatik studiert, weil das sehr, sehr hilfreich war, programmieren zu können bei der Datenanalyse. Und dann habe ich mich gefragt, Zehn Jahre Uni reicht. Wohin geht die Reise denn? Und ähm, ich habe mich umgeschaut, ja, wo kann man denn ähm, was Gutes tun, der, bei der Gesellschaft einen Beitrag leisten. Und viele meiner Kollegen waren schon bei der Bundesbank, äh, sind aus der Goethe-Uni zur Bundesbank gewechselt. Und ich habe nur Gutes gehört und bin deswegen denen auch gefolgt. Was sind jetzt deine konkreten Aufgaben im Bereich KI? Meistens macht man so einen kleinen Prototypen, schaut, ob KI für den Anwendungsfall eigentlich wirksam ist und dann gilt es das Ganze in die Geschäftsprozesse und auch in die IT-Infrastruktur zu integrieren. Würdest du sagen, die Bundesbank als Behörde kann da mit der freien Wirtschaft mithalten? Absolut. Also ich habe auch angefangen bei einer Kapitalanlagegesellschaft. Damals habe ich noch VBA und Excel benutzt. In der Bundesbank haben wir das zum Glück überwunden. Wir haben eine sehr, sehr große Datenanalyseplattform, die auf Hadoop basiert, wo man auch Spark-Algorithmen drauf laufen lassen kann, also verteiltes Rechnen, verteilte Datenanalyse auf einem großen Cluster. Wir haben einen S3 Object Store, ein Kubernetes-Container-Cluster und damit eigentlich eine sehr, sehr moderne Infrastruktur, um auch Datenanalyseapplikationen selber ähm, programmieren und in Produktion überführen zu können. Jetzt ist die Bundesbank ja als Behörde im Auftrag der Gesellschaft tätig. Ähm, wie würdest du sagen, unterstützt die Arbeit deines Teams äh, ja, den gesellschaftlichen Auftrag? Ich glaube, man hat ähm, gemerkt, dass eine Krise nach der anderen folgt. Und notwendig, dass wir analysieren, wie entsteht eine Krise, woher kommen systematische Risiken und wie können wir diese Risiken mitigieren. Und dafür brauchen wir eine Datenanalyse, die aber auch schnell durchgeführt werden kann. Wie groß ist dein Team? Wir werden so ungefähr neun bis zehn Leute sein, davon vier KI-Experten, die Stephanie Collet und mich in der Leitung und dann noch ein Team von drei Engineers, die äh, sich um die IT-Infrastruktur kümmern und auch beim Programmieren von Applikationen helfen. Wenn du sagst, sein werden, heißt das, ihr seid noch auf der Suche nach neuen Kollegen und Kolleginnen? In der Bundesbank werden wir immer ähm, auf der Suche nach Talenten sein. Konkret haben wir drei Stellen ausgeschrieben im Bereich Engineering und auch noch einen weiteren KI-Experten. Was würdest du denn zukünftigen äh, Bewerbern und Bewerberinnen äh, mitgeben? Warum sollen die sich bei der Bundesbank bewerben? Was gibt es für Vorteile? Wir suchen auch die vielen Fähigkeiten, die äh, jedes Individuum mitbringt. Also äh, man sollte man selbst sein im Bewerbungsgespräch und äh, die Vorteile sind, arbeiten wir zentralbereichsübergreifend. Also das heißt, man kann sich in vielen Themengebieten einarbeiten. Auf der einen Seite Digitalisierung allgemein. IT-Wissen ist gefragt, Programmierwissen ist gefragt. Aber auch ja, das Coaching von Projektteams zum Beispiel ähm, im agilen Umfeld ist sehr, sehr wichtig. Wir haben eine sehr, sehr gute Work-Life-Balance. Ähm, unsere Gleitzeitstunden verfallen nicht. Und neben diesen, diesen Vorteilen ähm was macht dir besonders viel Spaß an der Arbeit? Dass ich alle meine Fähigkeiten einbringen kann. Und jetzt in meiner Position darf ich die Fachbereiche zusammenbringen mit der IT. Wir begleiten Projekte und da ist meine Aufgabe dann nicht mehr im stillen Kämmerlein zu sitzen und zu programmieren, sondern diese Bereiche zusammenzubringen und gemeinsam erfolgreich zu sein. Würdest du sagen, die Bundesbank fördert auch diese persönliche Weiterentwicklung? Ja, definitiv. Wir haben ein sehr, sehr breites Weiterbildungsangebot. Und ich weiß auch, dass inzwischen ähm, gefördert wird, wenn man sich privat noch darüber hinaus weiterbilden darf. Ähm, da kriegt man Zuschüsse von der Bundesbank. Ähm, Matthias, vielen lieben Dank für deine Zeit und für diese wirklich spannenden Einblicke in deinen Berufsalltag. Ähm, ja, und wenn Sie sich eben auch für diese Stellen interessieren oder für die Bundesbank als Arbeitgeber, dann schauen Sie doch bei uns auf der Website vorbei unter bundesbank.de slash karriere Dort finden Sie alle aktuellen Jobausschreibungen und viele weitere Informationen rund um die Bundesbank. Matthias, vielen lieben Dank und äh, ja, hat Spaß gemacht, dieses Interview mit dir zu führen. Danke, hat mich gefreut.